Social Media ist für mich Teil des großen weltweiten Kommunikationsnetzwerkes, zu dem sich das Internet in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da steckt eigentlich auch schon das Wichtigste drin. Also Social Media ermöglicht mir direkte weltweite Kommunikation mit Menschen. Das war zumindest für mich vor wenigen Jahren noch äh, unvorstellbar. Aus beruflicher Sicht ist das Ganze natürlich auch sehr spannend. Das heißt, Social Media ermöglicht uns als Organisation tatsächlich in den Dialog mit Menschen zu gehen und auch das Ohr so ein bisschen an den Puls der Zeit zu legen. Das heißt, wir als Stiftung sehen uns auch irgendwo als Innovationsmotor der Zivilgesellschaft. Das heißt, für uns ist extrem spannend, über welche Themen im Social Web gesprochen wird. Einfach auch um frühzeitig Themen zu erkennen und eigene Themen anzustoßen oder vielleicht auch einfach um auf Impulse von außen zu reagieren.